Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder drei verschiedene Betrüger, also drei verschiedene Telefonate in der Leitung, Tja, die uns das Geld wie immer aus der Tasche ziehen wollen. Hier in diesen Telefonaten geht's wie so oft um die Finanzabzugsmasche auf dem Tradingmarkt. Doch diesmal lasse ich äh, mal nicht so locker. Im letzten Gespräch gibt's auf jeden Fall mal eine kleine Diskussion zum Datenschutzbeauftragten, so wie es eigentlich auch laufen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen drei neuen Telefonaten. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Was denn? Äh, so, mein Name ist Annette Körner, ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Ja, so, Sie haben äh, sich vor kurzem auf unsere Secreta Plattform für die Online-Händler gemeldet. Ja? Äh, ich habe alle Informationen per E-Mail für Sie geschickt. Haben Sie diese Informationen gelesen? Nein. Ja. Äh, so, haben Sie Fragen? Nein. Ja. Ich weiß auch nicht mal, wer Sie sehen. So, ich kann jetzt ein bisschen erzählen und äh, ich kann helfen Ihnen äh, genau mit der Aktivierung vor Ihrem Handelskonto. Ha. Sie können ja nicht mal Deutsch. Nochmal bitte. Sorry, Deutsch ist ja schon furchtbar. Wie wollen Sie denn bei irgendwas helfen? Vor allem wobei... Der Kraft im Hintergrund ist ja auch nicht normal. Warum nicht normal? Weil es nicht normal ist. So also funktioniert kein normales Gespräch mit dem Krachter im Hintergrund. Ja, genau so sieht's aus. Bei dem Lärm da im Hintergrund kann dieses Callcenter definitiv nicht zu den seriösen Callcentern gehören. Denn, tja, wenn euch eine Bank anruft, läuft da sicherlich nicht eine halbe Diskothek mit Musik im Hintergrund. Und in allermeisten Fällen hört man ja auch, wenn man beim Support anruft oder ja mit irgendeiner Firma telefoniert, nicht das ganze Callcenter. Tja, es geht ja einfach nur darum, auf Masse euer Geld abzuziehen. Und nicht darum, irgendwelche vernünftige Technik zu besitzen. Denn diese Callcenter, die ja, rechnen ja damit, dass sie irgendwann mal von der Polizei gestürmt werden. Aus diesem Grund haben die natürlich auch die billigste und einfachste Technik, die nichts kostet. Denn wenn man da alles mal stehen und liegen lassen muss, dann war es wenigstens für die Betrüger nicht so teuer. Uh, okay, aber... Haben Sie jetzt ein bisschen Zeit, ich möchte Ihnen gerne erklären, alle Informationen über unsere Firma, über System, über online handel Was ist damit? So, also möchten Sie ihre Handelskonto aktivieren? Ich weiß ja nicht mal, was das für ein Gondo ist, also was soll ich denn da aktivieren wollen? Sie haben... So, Plattform Secret Up. Sie haben alle Informationen äh, in Ihrer E-Mail. Uh, so, das ist Plattform für Online-Händel. Ja? So, das ist ein Roboter, äh, der für Sie die Deals automatisch offen und schließen wird. Aber damit das System so richtig funktioniert, äh, erhalten Sie von uns die fachliche Hilfe, einen Finanzberater. Diese Person wird Sie immer beim Handeln begleiten, alle automatischen Entstellungen für Sie erstellen und äh, natürlich den Finanzmarkt für Sie analysieren. Ja, also Das ist über unsere Plattform und über System. Ja. Uh, bei uns können Sie ungefähr von 3% bis uh, 5% von der Summe, uh, die Sie auf Ihrem Handelskonto haben, pro Tag verdienen. Ja? Uh, aber uh, die minimale Summe, mit welcher Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, ist 250 Euro. Ja? So, uh, und wir geben für Sie einen willkommenbonus, 50 Euro. Und Sie starten äh, Ihre Arbeit mit 300 Euro. Ihre Handelarbeit. Ja? So. Ähm, das heißt, äh, wenn äh, Sie zum Beispiel ähm, Ihr Handelskonto mit diesem Betrag aktivieren, dann bis Ende des Monats können Sie diese Summe bis äh, ungefähr 1000 Euro entwickeln. Ja? Verstehen Sie? Nicht wirklich. Uh, und uh, Sie sollten auch verstand, uh, verstehen, dass uh, wir ganz dafür interessiert sind, dass Sie so viel uh, wie möglich bei uns verdienen können. Naja, also das Einzigste, was ich da wirklich verstehe, ist, dass die sich irgendein Blödsinn die ganze Zeit zusammenbrabbelt, überhaupt nicht versteht, was ich sage, nur von ihrem Skript abliest und keine Ahnung hat, wie sie antworten soll, wenn ich ihr eine Frage stelle. Denn jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, dann macht sie ja eigentlich nur exakt weiter in ihrem Skript und antwortet meistens mit, ja, ja, mh, ich verstehe und macht dann einfach nur direkt weiter mit ihrem Skript, ohne auf meine Fragen zu antworten. Ja, also, dass wir hier definitiv in keiner seriösen Firma gelandet sind, das sollte sich eigentlich von allein schon erübrigen, denke ich mal. Aber es ist schon Wahnsinn, dass da überhaupt Menschen drauf reinfallen und dass der Betrug auf dieser absolut einfachen und plumpen Masche wirklich funktioniert. Es ist schon erschütternd, was da für Menschen an der Leitung sitzen, um uns die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und, tja, die machen immer weiter. Die Anrufe sind ja nichts Neues. Das ganze Spielchen, das gibt's hier schon seit vielen, vielen Jahrzehnten tatsächlich sogar schon. Und die Masche, die ändert sich eigentlich nur Stück für Stück immer mal ein kleines bisschen im Skript, und das so mal ein bisschen was abändern vom Text, aber, tja, so der Hintergrund ist immer wieder der gleiche. Weil wir genau 10% Prevision von ihrem Gewinn bekommen, ja? Und Sie können Ihre Gewinne einlassen, wie wir wollen, per Bank oder Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, so was immer Sie wollen. Ja? So, Sie können Ihr Geld jederzeit nach der Verifikation austeilen lassen. Und äh, nach der Aktivierung auf Ihrem Handelskonto bekommen Sie den Anruf von äh, Ihrem persönlichen Finanzberater. Wer hilft äh, Ihnen eine Applikation für den Handel entweder so also auf äh, Ihr Handy oder auf Ihr Computer oder, oder auf Ihr Laptop zu installieren und äh, er erstellt für Sie alle automatischen Einstellungen und äh, nachdem starten Sie die Handelsarbeit mit einem automatischen System. Ja? Aha. So, äh, und ich kann Ihnen helfen, genau mit der Aktivierung von Ihrem Handelskonto, ja? Äh, so, sagen Sie bitte, ob Sie sich schon äh, entschieden haben, mit welchem Summe wollten Sie gerne einsteigen? Ja, gar nicht. Nicht? Nee, ist ja unseriös da alles. So, die minimale Summe, die minimale Betrag... Ist 250 Euro. Sie können starten, das ist Ihr Geld äh, in Ihr Handelskonto Aha. und äh, Sie können dieses Geld jederzeit schicken äh, für Ihre Bankkonto. Ja? Das glauben Sie, Sie doch bei selber nicht. Nochmal bitte? Das glauben Sie doch bei selber nicht. Ja, und dann legt sie direkt auf. Hm, ohne sich zu verabschieden, ist ja irgendwie seltsam. Tja, da wusste sowohl schon wieder nicht mehr weiter, was er da eigentlich losgetreten hat. Ich habe keine Ahnung, was das jedes Mal soll. Es ist auf jeden Fall absolut unterirdisch, was wir da eigentlich am Telefon alles geboten bekommen. Und man muss sich ja hier nur mal vorstellen, man hat einmal seine Daten irgendwo falsch angegeben und dann nehmen diese Anrufe ihren Lauf. Und das geht über Jahre weiter. Das hört nie wieder auf. Ich habe es auf meiner privaten Telefonnummer auch. Da muss ich mich irgendwann mal irgendwo auf einer falschen Seite angemeldet haben. Und keine Ahnung, circa 10 Jahre rufen die hier schon bei mir an. Und tja, die Skripte sind auch auf meiner Privatnummer die gleichen. Auch wenn es vielleicht andere Callcenter sind und es nicht ganz so oft klingelt. Da habe ich halt wahrscheinlich nur einmal meine Nummer falsch angegeben. Aber. Fakt ist, wenn eure Telefonnummer einmal im Umlauf ist, dann nimmt das Spielchen seinen Lauf und hört definitiv nicht wieder auf. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch. Übrigens, drückt gerne mal den Daumen nach oben, falls euch das Video gefällt. Ja. Hallo, spreche ich bitte mit Herrn Anders. Ja. Ich grüße Sie, mit am Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja. Freut mich. Also ich bin Emma Smith von Apollo Cash und Sie haben Interesse an Kryptowährungen Forex gezeigt. Deshalb ich rufe Sie an, Herr Ander. Ich weiß nicht, haben Sie Erfahrung davon oder noch nicht? Nein. Okay, das ist kein Problem. Ich erkläre Ihnen ganz kurz. Also ist eine gute Möglichkeit für Sie und Sie können mehr Geld zu machen. Es funktioniert so heran. Wenn Sie Teil von unserer Firma bekommen und natürlich eine Diskussion anfangen, natürlich Sie müssen ein Konto eröffnen. Ja. Der Ministerbetrag für eine Konto eröffnet ist, ist nur 250 Euro. Ja, ja um diese 250 Euro sind Operationen an Kryptowährungen, Forex, so weiter, zusammen mit einem Finanzexperten von unserer Firma. Und erreichen Sie Gewinne bis am Ende des Monats. Haben Sie mich bis jetzt verstanden? Ja. Ja, aber wenn Sie möchten, Sie können auch mit 500, mit 1000 und so weiter ein Konto aktivieren. Und natürlich, Sie bekommen mehr Gewinne. Mehr Geld bis am Ende des Monats. Mhm. Und wenn Sie nicht so gut sind, Sie können dieses Geld auszahlen. Auch die Gewinne herunter. Also mit welchem Betrag müssen Sie gerne ein Konto eröffnen bei uns? damit uns zu testen Weiß ich nicht, was muss man denn? Wie bitte? Was muss man denn? Mit 100, meinen Sie? Na, was muss man denn? Also, damit uns zu testen, weil ich verstehe gar nichts, Herr Ander, mit welchem Betrag möchten Sie gerne ein Konto eröffnen? Na, weiß ich nicht, was muss man denn? Also lassen wir mit 1000, weil besser für Sie. Sie bekommen jede Woche, nicht nur am Ende des Monats, jede Woche 500 bis 600 Gewinne. Ja, ja erreichen sie mehr Gewinne. Uns mhm. zu testen, ihr Geld steht sowieso da, es funktioniert wie eine Bank. Aber der Unterschied ist, sie bekommen mehr Gewinne bis am Ende des Monats, wie, wie schon gesagt, aber jede Woche mit 1000. Mhm. Und wir machen eine gute Arbeit für sie, Ja, sie erreichen mehr Geld bis Ende dieses Monats. Äh, dieses Monat. Also möchten Sie gerne ein Konto mit 1000 eröffnen Ja, meinetwegen. Sie bitte? Ja, meinetwegen. Okay, also wie machen Sie denn die normale Einzahlungen? Du eine wie Mastercard? Was haben Sie schon? Da habe ich nichts. Haben Sie nichts? Nee. Und was für eine Karte haben Sie? Eine, äh, eine Knackskarte vom Knackstück. Und haben Sie online banking mit dieser Karte? Nee, da muss man überweisen. Sie müssen das überweisen. Okay, also, äh, wann werden Sie eine Überweisung machen, damit wir Sie die Bankdaten vorbereiten und Sie können eine Überweisung machen? Ich denke mal so in, so in zwei bis drei Wochen. Es äh, ist leider zu spät. Es dauert das Geld, bis bei uns kommt. Es dauert drei Tage, vier Tage. Heute? Können Sie heute eine Überweisung machen, Herr Rande? Nee. müssen Sie nicht? Okay, Aber warum? Nein, nicht, ja, ich hab' Ich muss warten, bis da mich ein... bitte? muss warten, bis mich einer fährt. Was sollen Sie? Ja, bis mich einer fahren kann. Ich habe das verstanden. Also, Herr Ander, wir müssen heute dieses Konto aktivieren. Verstehen Sie mir? Wäre das besser für Sie, ob Sie heute ein Konto aktivieren? Und bis Ende des Dezember erreichen Sie Gewinne. Ja, aber nützt ja nichts, wenn ich nicht mache. Wie bitte? Ja, nützt ja nichts, wenn ich jetzt nicht mache. Also müssen Sie heute ein Konto, weil ich verstehe gar nicht, Herr Ander. Die Verbindung ist sehr schlecht bei Ihnen. Also, dass die Verbindung bei mir schlecht ist. Hört ihr ja, dass das nicht so ist, weil ich zeichne in der Leitung auf. Tja, also nichts mit schlechter Verbindung. Es liegt wohl wahrscheinlich einfach nur daran, dass auch hier wieder der Krach im Hintergrund ohrenbetäubend ist und die Musik beinahe lauter als die Mitarbeiterin an der Leitung. Tja, also ich könnte mich da bei diesem Krach auch nicht konzentrieren. Aber schön, was sie hier alles wieder von sich gibt. Und auch hier wieder ein super Beispiel. Eigentlich können die nur das ablesen, was da bei denen auf dem Skript steht. Sobald man links und rechts irgendwas anderes sagt, ist es ist eigentlich schon vorbei. Dann wissen die Betrüger schon überhaupt nicht mehr, was sie da noch großartig sagen sollen und versuchen einfach nur irgendwie weiter in ihrem Skript zu machen, anstatt mal vernünftig auf tja, das zu antworten, was man gefragt oder gesagt hat. Eine vernünftige Konversation ist das definitiv nicht. Aber gut, was will man auch von solchen Betrügern anderes erwarten? Einfach nur unterirdisch. Also, heute, ich werde für Sie die Bankdaten vorbereiten und machen Sie heute eine Überweisung und damit diese Konto eröffnen. In zwei bis drei Wochen habe ich das wieder. Zwei Wochen, drei Wochen. Ja. Aber warum nicht heute, Herr? Machen wir mit 250 bis ja. zwei Wochen, die testen uns. Reichen Sie Gewinne. Weil, weil ich kein Auto habe. Wie bitte? Weil ich kein Auto habe. Ich habe also, möchten Sie heute eine Überweisung zu machen? Da habe ich Ihnen doch einmal erklärt, oder nicht? Ja, ich, Sie haben das erklärt, aber ich habe nicht verstanden, warum möchten Sie nicht heute zu machen? Warum wollten Sie nicht heute zu machen? Ja, weil nicht geht. Okay, natürlich. Wir lassen einen anderen Termin zusammen. Also, wann werden Sie die Überweisung machen? In zwei bis drei Wochen schaffe ich das. Okay, alles klar. Ich probiere am Ende des Dezember wieder zu anrufen, also okay? Na, aber habe ich denn schon die Verweisung? Ja, okay, ich werde jetzt auf WhatsApp schreiben. Und wenn Sie möchten, wir können auch die Bankdaten zu schicken. Und Sie können nur mit 250 Euro eine Überweisung machen. Probieren Sie das. Aber ich habe kein WhatsApp. Bitte? Ja, aber ich habe doch kein WhatsApp. Ja, wir werden jetzt auf WhatsApp zu schreiben, Herr Ander. Aber habe ich ja nicht. Ich werd, haben Sie keine WhatsApp? Haben Sie äh, E-Mail-Adresse? Sie richtig? gernandstein@googlemail.com ja. ja. Okay, wir werden dann auf E-Mail-Adresse kontaktieren, okay? Und ja. ich probiere am Ende des Monats wieder zu anrufen. Okay. Okay, ich bedanke mich, Herr Ander, und bis Ende des Monats. Ein schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Tschüssi. Also wirklich absolut abgefahren. Ich erzähle, ich habe kein WhatsApp. Ja, okay, ich schicke dann in WhatsApp. Die hören gar nicht zu. Es geht ja auch gar nicht darum, um das, was ihr sagt. Es geht ja ausschließlich einfach nur darum, dass ihr möglichst schnell euer Geld einzahlt und am besten keine Fragen stellt. Das ist ja eigentlich das Prinzip, so wie es da bei diesen komischen Callcentern immer wieder laufen soll. Hauptsache ihr zahlt ein, aber Fragen stellen, das ist dann schon wirklich wieder viel zu viel verlangt. Immer wieder unterirdisch, immer wieder der absolute Kracher und einfach nur Wahnsinn. Solche Leute rufen bei euch an und wollen von euch Geld. Und sie betont ja auch immer wieder, ja, ja, aber zur Bank gehen und äh, 250 Euro und nochmal betonen 250 Euro. Also seriös ist das in überhaupt gar keinem Fall. Denn welche Bank redet eigentlich ausschließlich im gesamten Gespräch nur über die Einzahlung? Es geht nicht darum, was ihr wollt, was ihr braucht, damit man euch irgendwie, ja, damit ihr euch bereichern könnt. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ihr was gewinnt. Es geht ausschließlich nur darum, dass ihr euer Portemonnaie öffnen sollt, überweist denen dann das Geld und damit hat sich das dann erledigt. Danach melden die sich nicht mehr wieder. Es gab in der Vergangenheit noch, also früher waren diese Maschen nicht ganz so plump. Da saßen tatsächlich noch Leute, die man noch verstanden hat, auch wenn der Betrug, wie gesagt, ja schon über zehn Jahre alt ist. Da wurde man dann noch ein zweites Mal beschissen, nachdem man Geld eingezahlt hat. Da wurde dann noch erwähnt, man soll noch nachfinanzieren und nochmal mehr machen. Mittlerweile ist das eigentlich nur noch Massenabsammeln von Leuten, um die 250, 500 oder 1000 zu bekommen und mehr nicht. Danach rufen die nicht wieder an. Eine Rückrufnummer gibt's nicht. Eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch hinwenden könnt, auch nicht wirklich. Meistens antworten die hier mit irgendwelchen Outlook-E-Mail-Adressen. Absolut unseriös das Ganze. Ich weiß mal auch nicht. Aber naja, so läuft's halt auf dem Finanzmarkt. Zumindest, wenn die Betrüger anrufen. Immer schön aufpassen, wo ihr eure Daten hinterlasst, denn sonst habt ihr solche Leute an der Leitung. Ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Doch vorher wäre es ganz nett, wenn ihr auch mal auf Instagram vorbeischaut. Auch hier bin ich vertreten. Den Link zu Instagram findet ihr, also zu meinem Instagram-Profil, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Machen wir mal weiter. Ja? Frau mm -hmm. Also, mein Name ist Sophie Meyer. So, Sie haben Ihre Kontakten auf unserem Handelplattform hintergelassen. Also, das ist Handelsplattform mit Coin Profit Ray. Stimmt das? Nee. Was? Nee. So, heißen Sie Na, Martin Ja, das ist die Antwort auf Ihre Frage. So, ist, er, ist es Ihr Name oder nein? Martin von Ja. Also, und auch, es gibt hier Ihre Nummer und auch äh, E-Mail, also das bedeutet, dass Sie auf unserem Handelplattform registriert. Darum telefoniere ich. Nee, also ich möchte über unsere erzählen nicht. und auch äh, Sie informieren über unseren. Wo haben Sie denn die Daten her? So, bitte. Wo haben Sie denn die Daten her? Also, das ist, so, Sie haben diese Daten auf unserem Handelplattform Bitcoin profit way hintergelassen. Nee, Darum das stimmt ja nicht. Das? das stimmt nicht. Okay. und wie ist eigentlich möglich? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja Ihre Aufgabe, das zu überprüfen. Okay, dann in jedem Fall sagen Sie mir bitte, ob Sie schon Erfahrung im Handel haben. Ja, was hat denn das jetzt damit zu tun? So, sie, sie nutzen Handeln. ja scheinbar also, Daten, die nicht Sie nicht nutzen. benutzen dürfen. Also, ich soll das benutzen, weil ich bekomme diese Kontakten. Darum telefoniere ich und spreche mit unseren Kunden und informiere über dieses System, wie sie äh, über diese, also, die mehr äh, wissen möchte. Das möchte ich ja nicht. Interessiert mich ja nicht. Okay, und dann sagen Sie mir bitte, wer hat diese Kontakten hier hintergelassen? Ja, das ist ja Ihre Aufgabe, das zu klären. Na, meine Aufgabe ist, meine Kunden rufen und auch erzählen über das System und helfen mit mit unserem Konto und auch mit unserem Plattform und antworten auf verschiedene Fragen. Und ich bekomme nur diese Kontakten und ich schreibe sie nicht. Das ist ja vom Prinzip her erstmal richtig, dass sie nicht dafür kann, dass meine Daten dabei ihr landen. Sie ist ja nur die Mitarbeiterin, die mich dann bescheißen soll. So weit, so gut. Aber wenn wir jetzt hier bei einer ehrlichen Firma arbeiten würden, die Daten, die man da eingibt, müssen durch ein Double-Opt-In geprüft werden. Das heißt... Ich muss einen Anruf bekommen, wenn ich meine Telefonnummer dort hinterlegt habe und muss dann mit einem PIN-Code, der mir durchgesagt wird oder auch bei einer SMS, mit einem PIN-Code, der mir eben per SMS geschickt wird, den dann wieder in deren System eingeben. Damit wissen die, dass die Nummer auch wirklich mir gehört. Denn sonst könnte ich meine Nachbarn, meinen Ex-Chef oder wie auch immer eintragen oder irgendwelche Ex-Partner, den ich eins auswischen möchte und die damit belästigen, ohne dass ich selbst großartigen einen Finger krumm machen muss. Muss ich nur die Daten quasi von den Leuten eingeben und schon werden die mit äh, Telefonterror Zugeballert. Ja, so sieht's aus. Aber mit Datenschutz hat das so nichts zu tun, wenn man einfach direkt anruft und die Daten dort eingetragen sind. Denn hier folgt jetzt ein Verkaufsgespräch. Man will mir ja irgendwas verkaufen. Ich soll ja ein Produkt kaufen bzw. investieren. Ist vom Prinzip das Gleiche. spielt keine Rolle, ob investieren oder, oder eben was kaufen. Es geht um Geld. Die Firma möchte mich als Kunden anwerben und ich soll irgendwas bezahlen. Und das bedeutet dann automatisch, dass sich das Ganze jetzt hier um ein Verkaufsgespräch handelt. Und dann ist das nicht erlaubt, wenn die einfach so anrufen, ohne eben dieses Double Opt-in zu besitzen. Es interessiert die aber überhaupt nicht. Und demzufolge kann die Firma hier auch nicht seriös arbeiten. Sonst hätte man ja vorher das Ganze mit einem Double Opt-in abgeklärt. Tja, es ist schon wirklich fragwürdig. Außerdem muss die Firma. Das sicherstellen und nicht der Kunde, dass die Daten da landen. Ich kann ja nichts dafür, wenn irgendjemand meine Daten missbraucht hat. Die Firma, die kann schon was dafür, wenn die meine Daten dann benutzen. Die müssen letztendlich sicherstellen, dass sie nicht bei Leuten anrufen, die das gar nicht wollten. Tja, aber in solchen Callcentern spielt das selten eine Rolle. Ja, ist ja richtig, aber Ihre Firma ist ja, ist ja dazu verpflichtet, die Daten zu überprüfen. Also, darum telefoniere ich, wenn Sie sagen, dass Sie es nicht, dass, also, dass nicht geschrieben haben. Dass, so, ich kann damit nichts zu tun. Ja, es muss aber Ihre Firma überprüfen. Also, und wie kann ich das überprüfen? Ja, mit einem Double-Opt-In kann Ihre Firma das überprüfen. Also, ich überprüfe, also ich bekomme den Name, Nachname, auf ja, Ihre der Firma, Firma muss das überprüfen. Emails. Sie telefonieren ja nur. Ihre Firma ist dafür zuständig. Und die hält sich scheinbar nicht an Datenschutz. So, was habe ich schlecht gemacht? Sagen Sie mir, bitte. Ja, angerufen. Das ist ja das Problem. So, ich telefoniere, weil das meine Arbeit ist. Verstehen Sie? Ja, aber Sie können ja nicht einfach jeden anrufen, nur weil da irgendwelche Daten bei Ihnen im Computer stehen. Das Ist ja illegal. So, ich habe keine Ahnung. Ich bekomme diese Daten, weil Sie dort gestellt haben. Ja, aber Ihre Firma muss doch Ahnung haben, was sie da tut. Und das hat ja Ihre Firma scheinbar nicht. Also kann das Ganze ja nicht seriös sein. Also. In diesem Fall, wenn Sie sich mit dem Handeln Sie sich nicht interessieren, dann, so, ich kann damit nicht machen. So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und Aha. das ist alles. Ja, vielleicht verraten Sie mir einfach mal den Namen von Ihrem Datenschutzbeauftragten. Also, ich kann das nicht löschen. und... Äh, ja, das ist aber machen. Ihre Pflicht. So, Sie müssen mir sagen mehr, können, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Das, das müssen meine Sie sogar Dat tun. Also, meine Daten oder was meinen Sie? Nee, den Datenschutzbeauftragten. Von dem die Daten. Wieder sehr herzallerliebst. Die weiß also nicht mal, was der Datenschutzbeauftragte ist. Tja, so einen braucht jedes Goldcenter oder zumindest jede Firma, die mit Kundendaten arbeitet. Ja, und die weiß nicht mal, was das ist. Ruft aber hier bei uns in Deutschland an. Tja, wenn Sie hier allerdings in Deutschland anruft und uns irgendein Produkt verkaufen möchte oder sei es auch nur beim Investieren, Ihre Firma zu bewerben, ist ja völlig bums dann braucht sie einen Datenschutzbeauftragten, der sich mit den deutschen Datenschutzgesetzen auskennt und dieser auch kontrolliert und überprüft und dafür sorgt, dass eben keine Leute angerufen werden, die diesen Anruf eben nicht möchten, damit die Kundendaten eben auch datenschutzkonform aufbewahrt werden. Tja, interessiert aber da keinen in diesen Callcentern, weil es geht einfach nur darum, an euer Konto zu kommen. Es geht einfach nur darum, möglichst schnell, möglichst viel Geld abzugrasen und nicht, um irgendwelche Kundendaten zu schützen und vor allem die Kunden selbst zu schützen. Darum geht es hier in keinem Fall. Tja, und das präsentieren die hier einem wirklich sehr eindrucksvoll, dass das wirklich so ist. Anschrift, Telefonnummer. Also das ist von äh, Software, Bitcoin, Profit VPN. Ja, und der Name? So, das ist ein Software, wo unsere Kunden ihre Kontakte äh, so hinterlassen. Ja, nee, das interessiert mich ich, das nicht. Mich interessiert, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Der Mensch. Ich brauche den Namen und die Telefonnummer von dem Menschen, der bei Ihnen der Firma der Datenschutzbeauftragte ist. Und das müssen Sie sogar wissen. Da können Sie sich jetzt nicht rausreden. Wenn Sie es nicht wissen, dann holen Sie bitte einen Kollegen und fragen den nach dem Namen vom Datenschutzbeauftragten. Also es gibt nur ein System. So, Software. Ich, mich hin. Hin. ich möchte jetzt gerne mit dem Datenschutzbeauftragten in der Firma reden. Okay, in Deutschland. ich gebe dann meine Kollegen und dann fragen ja. Sie so. Okay? Richtig. Guten Tag, Herr Martin. Ja. Ja, sagen Sie wieder noch, einmal. Möchten Sie sich nicht erst mal vorstellen? Äh, ich, ja, ich bin Sven Meier. Ja, äh, welche Fragen haben Sie? ich hätte gerne mal mit dem Datenschutzbeauftragten aus der Firma gesprochen. Äh, sagen Sie bitte noch einmal und sprechen Sie bitte lauter. Den Datenschutzbeauftragten hätte ich gerne gesprochen. Können Sie bitte lauter sprechen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Dann warum äh, muss ich Ihnen antworten, auf welche Frage, welche ich nicht gehört habe? Ja, Sie müssen mir den Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma geben. Äh, wie, Sie möchten wissen, wie, wie heißt unsere Firma? Nee, der Datenschutzbeauftragte Ihrer Firma. Aha, äh, einige in, äh, Garantie, ja? einige. Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Mit dieser Person möchte ich sprechen. Also hier bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich so selten dämlich ist oder ob er nur so tut. Tja, also ich habe ihm das Wort Datenschutzbeauftragter ja nun wirklich mehr als deutlich genug gesagt und auch mehr als laut genug. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich zeichne, wie gesagt, mitten in der Leitung auf. Das heißt, das, was ihr hört, hört ihr so, wie es ist. Da gibt es kein, kein Geknackse, kein Gegrackel, Es ist nicht zu leise, es ist nicht zu laut. Er hört es genau so, wie ihr es hört. Also dementsprechend hätte ich jetzt gerne den Datenschutzbeauftragten. Tja, aber die Firma weiß tatsächlich nicht mal, was das ist oder was das darstellen soll. Er versucht sich hier nur wieder um Kopf und Kragen zu reden und irgendein Blödsinn von sich loszutreten und schmeißt dann noch irgendwelche anderen Wörter in den Raum, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die ich so auch gar nicht gesagt habe. Es ist immer wieder beeindruckend, wie die versuchen, sich aus der Affäre zu mogeln. Den müssen Sie ja haben, wenn Sie hier nach Deutschland anrufen. Ist ja Pflicht. Das verstehe Ihnen nicht. Was das merke ich. machen Sie? Mit, mit ja, ich möchte mit den illegalen Anruf hier klären. Und damit möchte ich mit dem Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma sprechen. Ehrlich zu sein, äh, äh, verstehe ich nicht. Mit Sie sprechen? Sie können hier nur mit mir, mit meiner Kollegen sprechen, aber mit äh, irgendwann, noch, nur noch mit irgendwann können Sie nicht sprechen. Das ist aber Pflicht. Wenn Sie hier in Deutschland anrufen und was verkaufen wollen, dann müssen Sie mir den Datenschutzbeauftragten geben können. Das ist Pflicht in Deutschland. Da gibt es keine Ausrede, das ist Pflicht. Ja, Sie machen Daten. Äh, Den Datenschutzbeauftragten möchte ich jetzt sprechen. Um, um, um äh, Überweisung zu machen, ja? Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Ja, und wie zu erwarten, hat unsere nette Blitzbirne dann einfach das Gespräch abgewürgt und aufgelegt, ohne noch irgendwie was weiter zu sagen. Tja. Der hat wahrscheinlich einfach das Wort gar nicht begriffen, was Datenschutzbeauftragte aber bedeutet. Demzufolge hat er das Gespräch einfach beendet, ohne hier noch weiter drauf einzugehen. Tja, daran sieht man wieder 1a und ganz klasse, dass es hier nur um den Verkauf geht. Nur darum, dass ihr das Geld überweisen sollt, aber was da am Ende mit passiert, das interessiert überhaupt niemanden. Ja, das ist halt das Resultat dann davon, wenn man solche kriminellen Callcenter an der Leitung hat. Nicht alle sind kriminell und der Finanzmarkt ist natürlich auch grundsätzlich nicht kriminell. Naja, doch, ich sehe es ein bisschen anders, aber aus persönlicher Sicht, weil letztendlich, ihr nehmt immer jemanden was weg, um Gewinne zu erzielen. Für mich ist das schon kriminell genug, aber mit Seriosität und Finanzmarkt hat das hier nichts zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an weiteren Videos. Schaut auch da gerne mal vorbei. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.